Seit Jahren gibt es Streit und juristische Auseinandersetzungen um den polnischen Tagebau Turo. Ende 2022 bestand das Kohlebergwerk eine Umweltprüfung und erhielt eine Betriebserlaubnis bis 2044. Das Bergwerk liegt im Dreiländereck zwischen Polen, Tschechien und Deutschland. Die nahegelegene sächsische Stadt Zittau will von der polnischen Regierung Ausgleichszahlungen für Umweltschäden erstreiten. Und im besten Fall erreichen, dass der Tagebau früher stillgelegt wird. Zittau liegt nur wenige Kilometer entfernt von der riesigen Braunkohlegrube Turow. Seit Jahren spürt man in der Stadt die Folgen des Tagebaus. Viele Fassaden weisen Risse auf. Der Boden gibt nach, ca. 1 Zentimeter pro Jahr. Durch den Weiterbetrieb bis 2044, wie es die polnische Regierung erst kürzlich beschlossen hat, könnte der Boden in Zittau bis zu einem Meter absacken. Im Rathaus will man deshalb den weiteren Betrieb nicht hinnehmen. Wenn irgendein Schaden auf unsere Stadt einwirkt, und das ist insbesondere beim Thema Senkung von Boden tatsächlich eine Gefahr, die wir sehen, dann muss klar sein, wie solche Schäden reguliert werden. Tschechien hat vorgemacht, wie das gehen kann. Nach dem öffentlichen Druck und zehn Verhandlungen hat Polen vor gut einem Jahr 45 Millionen Euro zugesagt, als Ausgleich für Umweltschäden. Die drohen auch in Zittau, durch die Kohleförderung und die Verstromung im nahegelegenen Kraftwerk. Der Bürgermeister fühlt sich von der Landes- und Bundespolitik alleingelassen. Das Bundesland müsste davon überzeugt sein, hier ist was falsch gelaufen und das dann an den Bund liefern, dann würde der Staatenklage erheben, so wie es in Tschechien gelaufen ist. Und die Schwelle ist offenbar zu hoch. Umweltrechtsexperte Alexander Brade von der Uni Leipzig macht den Zitauern wenig Hoffnung. Rechtlich besteht die Möglichkeit, dass die Bundesrepublik Deutschland, wie damals schon die Republik Tschechien, ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Das ist allerdings nur in sehr, sehr seltenen Fällen der Fall gewesen. Die Stadt Zittau will nun allein gegen das Land Polen klagen und gegen die Betriebserlaubnis des Tagebaus Tuchow.